Ich glaube, dass dieses Erbe ein ganz eminent wichtiges ist, weil es ja darum geht, es auch zu gestalten und nicht nur zu verwalten, dieses Erbe. Die, der Wiederaufbau der Demokratie in Deutschland nach der Diktatur des Nationalsozialismus ist ja untrennbar verbunden damit, dass auch unabhängige und freie Medien wieder aufgebaut werden mussten. Und die dpa ist für mich der Dienstleister an der oder für die Demokratie. Die DPA steht für Fakten und wer sich eine Meinung bilden will, braucht zunächst einmal Fakten. Und ich glaube, dass das in dieser Zeit, in unserer heutigen Zeit, so wichtig ist wie fast niemals zuvor, angesichts von professionellen Trollen und den Echokammern in den sozialen Medien dieser Welt. Die Deutsche Welle ist ja nicht nur auf vielen Ausspielwegen unterwegs, sondern auch in vielen Sprachen, in insgesamt 30. Und für die Kollegen in der arabischen Redaktion oder die Programme von Kiswahili oder Indonesisch ist natürlich die dpa ganz, ganz wichtig. Besonders, wenn es um die deutsche Perspektive auf Geschichten geht, die für unsere Zielgruppe, vor allem in Asien und in Afrika, wichtig sind. Dazu kommt, dass unsere Redaktionen, wie fast alle Redaktionen auch vor der Aufgabe stehen, in dieser Informationsflut, der wir jeden Tag ausgesetzt sind, die unübersichtlich ist, zurechtzukommen, sich zurechtzufinden. Und auch da ist die dpa ganz, ganz wichtig, weil sie so sauber recherchiert, weil sie faktentreu ist. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass die dpa sich verändert hat, dass die Schreibe nutzerorientierter geworden ist. Und das freut mich ganz besonders. Es gibt für mich nicht die eine Geschichte meines Erlebnisses mit der dpa oder wo mich die dpa gerettet hat. Es gibt unzählige Geschichten, ob als Journalistin, als Reporterin, als Moderatorin, als Korrespondentin, immer besonders in Breaking-News-Situationen, hat die dpa mir geholfen, war sie ein Rettungsanker. Denn wir konnten ja meistens nicht persönlich vor Ort sein, wenn irgendwas passiert. Man sitzt im Studio oder steht in der Live-Schalte und muss dann den Zuschauern und den Hörern verlässliche Fakten und Informationen bieten. Und da war die dpa immer ganz wichtig. Und das gilt für mich im Prinzip bis heute. Ich lese wirklich jede Eilmeldung der dpa, ob es um die Nominierung einer deutschen Politikerin für das höchste Amt in Europa geht oder um den Tod von Costa Cordales auf Mallorca. Liebe dpa, bitte bleib unabhängig, denn nur aus Unabhängigkeit folgt auch Glaubwürdigkeit. Bleib auch bei Recherchetiefe und Faktentreue. Und nicht zuletzt, bitte lauf nicht jeder Mode, jedem Zeitgeist hinterher, aber bleib offen für Innovationen.